Hallo, ich schreibe auf Twitter als Journelle. In einem Blog, das auch Journelle heißt, schreibe ich über Feminismus, Kinder, Körper und was mir sonst noch so einfällt. Also ich habe eigentlich einen Text geschrieben auf meinem Blog, in dem ich darüber schrieb, wie schwierig es ist, Kleidung zu finden, wenn man nicht den normalen Werbungskörper hat. Also im Rahmen dieses Artikels habe ich dann eben auch gesagt, ich mache jetzt jeden Tag von mir ein Selfie, in dem ich zeige, was ich so anhabe und wie ich eben so aussehe. Das haben dann viele Leute aufgegriffen und haben auch bei Instagram Fotos von sich in Oberbekleidung gepostet. Und dann irgendwann kam die Frage auf, wir müssen das, oder wir würden das gerne so ein bisschen sammeln, deshalb musste irgendwie so ein, so ein Hashtag gesucht werden, oder irgendwas, woran man sich erkennt. Und mir ist im Text ein Fehler passiert, ich habe äh, einen deutschen Vertipper quasi gehabt. Ich habe nicht 90-60-90 geschrieben, also die Topmaße, sondern ich habe stattdessen 60-90-60. Aufgrund dieses Vertippers haben wir halt dann gesagt, wir nehmen einfach 60-90-60, weil es einfach die Karikatur des Idealmaßes ist. Und so war das, war das dann eigentlich ein ziemlich großer Selbstläufer, der bis heute noch anhält. Also es gibt immer noch Leute, die sich morgens oder mittags oder abends fotografieren, das reinstellen und mittlerweile sind da irgendwie 13.000 Fotos auf Instagram zusammengekommen. Es ist eben nicht so dieses Gelackte, was, was einem in in Magazinen, ähm, Fernsehen oder so präsentiert wird, sondern es sind Menschen, authentische Menschen in, in ihrer authentischen Umgebung sozusagen. Diese Personen werden nicht repräsentiert in, in, in der Mainstream-Kultur. Und deshalb ähm, ist mir das ähm, so, so, so heilig, dieses ähm, morgendliche Anschauen der, der Bilder. Und man kann ja die, die Welt nicht ändern man kann jetzt auch nicht sagen, alle Zeitschriften weg und alle Werbung weg und ähm, das wäre auch, glaube ich, nicht sinnvoll Aber es ist ja ein Thema, was, was mich persönlich eben auch, auch betrifft, kann auch einen Lebenslauf äh, der Diäten erstellen. Wenn man das jetzt eben auf eine Gesellschaft übertragen will, dann würde ich es mir einfach wünschen, dass, dass dieser ganze Körper- und Umfangskult, darüber ob man jetzt zu dünn oder zu dick oder zu groß oder zu klein ist, dass das einfach komplett an Relevanz verliert. Der Körper ist am Ende des Tages, wenn er gesund ist, relativ egal.